Ja, Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im Blog BIM, Building Information Modeling. Nach diesem schönen Einstiegsvortrag möchten wir jetzt äh, etwas in die Tiefe gehen und etwas darüber erfahren, wie Building Information Modeling konkret in Projekten eingesetzt werden kann. Und dazu wird uns jetzt Yasin Srevil etwas erzählen. Vielen Dank. Äh, mein Name ist Yasin Srevil, ich bin Bauinformatiker und äh, Prüfungen da an die Dresden ähm, Bauinformatik Institut und ich arbeite hier in Geoinformatik als Mitarbeiter im Informatik Projekt als Bauingenieur habe ich also gelernt also wie die Gebäude verhalten sind, äh, zum einige also Bestandteile Wände und äh, Dach und so weiter und so vor alle Bestandteile und auch die Belastung von außen und von unten von Innenseite alles äh, Geoinformatiker und für Messeringenieur, man lernt auch oder hat die Gelegenheit äh, zu lernen, die Verhaltens äh, des Gebäudes zur Außenwelt und zur gesamten Umgebung. Und das finde ich äh, genial und sehr interessant. Und herzlich willkommen zu meinem Vertrag äh, heute. Ich äh, präsentiere euch also den äh, aktuellen Zustand. Unser unserem Umwarte projekt es ist ein bmwi äh, äh, Forschungsprojekt geht um BIM und GIS-konforme äh, Dienste für äh, Wohnungswirtschaft und Immobilien. Äh, das Projekt läuft, äh, oder läuft seit ungefähr äh, halbes Jahr und ja bis 2020, Juni 2020 soll laufen. Äh, unser Projektpartner ist MapTopomatic, ein Dienstleister. Facility Management aus Hamburg und ja, hier HTW Dresden, wir sind auch beteiligt. Ähm, in meinem Vortrag, also Open BIM zur Unterstützung äh, wohnung und basierend auf äh, einer PostGIS datenbank und ein Open-Source-BIM-Server, äh, ich möchte gerne also eine Gliederung zu meinem Vortrag geben. Oder, ja, also, das, zuerst also möchte ich äh, die Herausforderung im Rahmen des äh, Projekts äh, präsentieren und äh, vorstellen. Und mache ich weiter also mit Begriff Open BIM. Und äh, letztendlich also gebe ich ein äh, Tief äh, Diskussion über die ummatik systemstruktur und Tools, die haben wir im Rahmen des Projekts entwickelt oder sollten weiterentwickelt werden. Und wie geht es weiter? Also an welche, welche Aufgabe sollten wir am Ende des Projekts auch erledigen oder bis in das Projekt erledigen? Ja, die Digitalisierungswelle hat auch die Facility Management tief äh, geweckt. Das heißt also viele Informationen und, ja, von Gebäuden, von Außengelände und auch von äh, Gebäudetechnik soll äh, sollte also bereitgestellt äh, werden und die Problem beim äh, Bestandgebäuden oder Bestandbauten das ist eine enorme äh, äh, Herausforderung, also, die Zugang zu diesen Daten, die ist alles zum Beispiel analog gespeichert oder papierbasierte, also schon gespeichert. Das heißt, wie Herr Clemens schon erwähnt, also 25 Prozent der Arbeitszeit von Dienstleistern in der in Facility Management Branche liegt vor, die Informationen zu finden in einem Modell. Genau. Und das zweite oder dritte Problem ist die ähm, Akteure, also ähm, jede Aktorin in der Facility Management Branche hat ihr Interesse und seine äh, Priorität. Das heißt, also jede hat sein einige lösung gefunden und entwickelt, weiterentwickelt und äh, jetzt also die beim Digitalisierungswelle, die Druck ist enorm hoch, damit also diese äh, vor die, die äh, offenen Standard und offenen Format auszutauschen und ja letztendlich auch die BIM und äh, GIS Daten also der aktuelle Zustand beim BIM Modell ist äh, die georeferenzierung Daten im BIM Modell ist nicht so äh, gut ist und immer kamen mit mangelhaft unsere Ziele und Anstellungs Lösungen im Rahmen äh, das Projekt Umomatik. Äh, wir besprechen also die Bauwerksmodelle, also als ähm, in offenen Format äh, auszutauschen und gespeichert werden und auch die ein transparente und äh, effiziente äh, Asset Management. Äh, für die gesamte Lebenszyklus von ein, eines Gebäude und wir machen weiter, also äh, vereinigten, äh, daten Datenbereitstellung äh, von Geodaten und auch von den Bauwerksinformationen durch eine ein Immunatik-Lösung, heißt das Immunatik-Broker. Und natürlich, letztendlich, wir brauchen auch ein semantische den semantischen Inhalt von diesen bereitgestellten gestellten Daten zu verbessern durch einen oder nach ein, einen offenen Standard oder neuen Standard, das heißt also CAFM Connect Standard. Und natürlich am Ende oder Teil von unseren Zielen ist auch die Prozesse integrieren, zum Beispiel die, die Geschäftsprozesse, Modelle, Merkmalen, sollten in gesamten Projekt auch äh, vorhanden sein. Ähm, ja, also ich bleibe beim beim Definitionen und äh, Begriffen, also groß, äh, kurz und knapp. Äh, BIM Building Information Modeling für mich also äh, ist eine Digitalisierung und äh, Prozessoptimierung für äh, der gesamten äh, Bauindustrie. OBIM BIM bezeichnet die äh, Offenen, den offenen, offenen äh, Daten äh, oder modellbasierten Datenaustausch oder Datenaustauschformat, nämlich ist IFC äh, ist, äh, äh, der Begriff ist äh, auf, von Englisch äh, Sprache ist äh, Industry Foundation Classes. Es ist als ISO 17739 äh, äh, bezeichnet. Also die IFC Schema heißt, äh, hat oder enthält äh, mehr als 700 äh, Klassen und dieses Schema beschreibt auch die Relation zwischen diesen Klassen. Und äh, weiterhin diese, diese Klasse ist schon abgebildet in, in, in dieses Schema nach einer bestimmten Hierarchiestruktur und natürlich bietet dieses Schema also mehr als 1000 äh, Eigenschaften für dieses Klassen. Beispiel, wir haben hier ein IFC Site, also das ups, ein Liegenschaft, Moment, genau, also ein äh, äh, Liegenschaft, die abgeleitet von IFC Projekt und diese, I, äh, diese IFC Site hat ein IFC Buildings, die verknüpft werden mit einem IFC Produkt durch eine äh, semantische Relation, also äh, Contentment Relationship und IFC-Produkt äh, hat viele Subklassen, zum Beispiel IFC-Wall, IFC-Dach oder IFC-Ruf äh, auf Englisch und IFC-Door, äh, ja, IFC-Windows und so weiter und so fort. Alle, alle äh, Bauteile sind schon, schon bezeichnet. Und ja, unsere Ziele, also im äh, Rahmen des Immomatik, um ein open source äh, Modell-Server zu benutzen, das heißt also PIMServer.org äh, ist schon äh, eine Java-basierte Software, entwickelt in der äh, Delft Universität äh, Niederland. Diese BIM-Server hat viele äh, Funktionalitäten und Eigenschaften, zum Beispiel Modell vergleichen, Modell visualisieren durch ein äh, webgl interfaces und auch gibt es Modellvergleichen, Mergen, äh, auch äh, Modell austauschen durch verschiedenen äh, bekannten Formate, IFC, JSON, GET-11 und so weiter und so fort. Und gibt es auch mehrere Schnittstelle, also die BIM-Server bietet mehrere Schnittstellen äh, zum mit einer anderen Lösung zu verbinden, zum Beispiel durch ein Restful-Service oder Swap und JSON Query. Hier gibt es ein also, um, Snapshot für die um, Web-Interface von BIM-Server, gibt es äh, ein Modell-Bäume, also alle Klassen sind hier schon geschildert und auch die Navigation von äh, BIM äh, von BIM-Modellen kann man durch äh, diese Funktionalität von äh, äh, Plugins zum Beispiel durchführen und ja in unserem Projekt äh, wir können also die, die Entwicklungsphase in drei äh, äh, Schritte also zuordnen zuerst also Modellverbreitung oder Inputmodelle digitalisieren zum Beispiel und Sachdaten verbreiten und zweite ist Informationbeschaffung und fertigstellen und letztendlich also die Dienste zum Beispiel ähm Handwerk, äh, Kopplung oder Vermietung, Informationen, Dienste, also die, die durch Vermietungs- und äh, Wartungsarbeit, Instandhaltungs- und so weiter und so fort, bis ein Exposé zu erstellen. Genau, also die, unsere Struktur, also von wir haben einen Umomatik-Kern, und hat viele Facetten. Zum Beispiel er hat einen Konverter, um die cad grundrissendaten also zu konvertieren. Wir haben auch die ABIs schon entwickelt, also die mit PIM-Server kommunizieren können oder mit Boskis datenbank und mit Merkmalen-Server. Und auch wir haben oder wir planen eine Schnittstelle für die Nutzeroberfläche, damit also die Hausmeister in ein bestimmtes Gebäude, also Informationen vor Ort also erfassen. Und auch wir äh, planen auch die Process server zu integrieren in, in unsere Plattform, damit also auch äh, zum Beispiel BBMN äh, Prozess Map integrieren in unsere äh, Arbeitweise Genau, also die Umbud-Modelle oder Testmodelle, wir haben, wie gesagt, also, oder wie auch Herr Clemens schon erwähnt, wir haben Modelle von Bestandgebäuden, die ist als CAD-Dateien gespeichert, aber nicht jede welche also CAD, sondern mit guter Qualität. Das heißt, es viele Informationen drin. Wir konvertieren das durch ein Tool, also ein Tool, das heißt CAD-to-BIM. Und natürlich, wir haben wie auch immer neue Gebäude, die ist schon modelliert durch ein Autodesk Revit oder Archicad, Plan Nimitzcheck, genau. Und unseren Ablauf, also wir haben die Modelle schon modelliert also und nach IFC-konfirmen, also ausgetauscht und sollte diese Information also diese Modelle in BIM Server hochgeladen und dann können wir durch Momatic Broker, die ist ein web oder Webserver können wir die, diese Information also nach Bedarf also abfragen und in unsere Datenbank also schicken. Und natürlich, die wir haben schon ein, ungefähr 60 Methoden entwickelt, damit diese Informationen zu kriegen direkt von die BIM Server. Zum Beispiel hier, wir haben ein, ein ähm, Liegenschaftsmodell oder Liegenschafts-Tabelle äh, äh, in unserer Datenbank. Wir können also ein JSON-Query schicken an den BIM-Server, damit zum Beispiel die äh, Geodaten von dem das Modell also zu kriegen und um unsere Datenbank zu speichern. Und gibt es auch ungefähr 60, wie gesagt, 60 äh, Methoden schon. Äh, Entwickelt oder von Ansicht von Facility Management schon definiert, damit also diese Informationen direkt in der Datenbank, natürlich nicht alle Informationen sollte in der Datenbank äh, gespeichert werden, sondern eine bestimmte Information, ich zähle das später. Wir haben eine komplexe äh, Abfrage, hier zum Beispiel, äh, geht all Räume in einem bestimmten Etage. Äh, in dieser äh, Geo-Query oder JSON-Query, wir haben die Aggregation Relationship schon äh, festgehalten und wir haben auch die GUID also die äh, Global ID für einem bestimmten Geschoss gegeben und ja, die Relation zwischen die Räume bis Geschoss. Das heißt also zum Beispiel ist Composite by also das Geschoss ist Composite by äh, Building äh, Composite by äh, Geschosse und Geschosse hat eine Aggregation oder die, die Räume ist eine Aggregation von einem oder Geschosse ist eine Aggregation von ein related Objekt. In diesem Fall ist es ein äh, Spaces oder ein Räume im Endeffekt. Und diese Räume, also kann man auch automatisch die Fotobrand für diese Bo also Räume also auch äh, darstellen und auch speichern in Datenbank. Ja, also die PostGIS-Datenbank, wie gesagt, also ist schon äh, in unserem äh, äh, Projekt, äh, bildet die Bauwerkstruktur ab, genau wie in IFC. Äh, das heißt, wir haben ein Projekt, äh, Liegenschaft, AFC-Site, wir haben ein äh, Gebäudemodell oder, oder nicht Gebäudemodell, sondern Bauwerksmodell oder Gebäude und wir haben Etagen, wir haben Spaces, in diesem Fall ist Räume und wir haben auch Bauteile, das betrifft die Fenster, äh, Wände und so weiter und so fort. Und natürlich, die Abfrage äh, basiert auf bestimmte Parameter immer wieder. Wir benutzen die sibbe parameter also die äh, Global IDs und äh, Object ID, um diese Abfrage zu stellen und online die Kontakt mit der äh, äh, Datenbank zu stellen. Genau. Ein weiteres also Beispiel ist ein Kinderspielbeispiel oder also Kinderspielebeispiel für euch. Vielleicht ist äh, nur also die Entfernung zwischen zwei Punkten, zwei Modelle in, diesem, in unserem Fall äh, zu berechnen, aber das durch unsere Datenbank und unseren Immunatik-Server. Äh, äh, und ja, das ist einfach, aber wir planen noch ein komplexe Abfragen zu definieren und, und implementieren in unserer Datenbank. Ich komme kurz über das Thema. Also, ähm, Informationanpassung und oder Informationerreichung: Die äh, Modelle oder ja, auch die PIM-Modelle kamen manchmal mit äh, weniger Informationen oder fehlt ein paar semantische Informationen von diesen Modellen. Wir möchten auch durch ein äh, CAFM Connect-Standard und Merkmalserver diese Informationen oder die Inhalte von Informationen zu verbessern, zum Beispiel. Wie äh, Herr Clemens schon gesagt, also äh, die ähm, Tourarten zum Beispiel kamen mit äh, Brandschutz oder ohne Brandschutz. Also diese, diese Abfrage sollten wir auch äh, oder diese Information sollten wir auch äh, unser Modell füttern, wenn es fällt, also ein nettes Modell. Ja, äh, ich komme zum Oberblick über unsere nächsten Schritten in Entwicklung. Wir bauen noch also ein mehr, äh, mehrere Funktionen in unserer Datenbank und in unserer Plattform und sollten wir um, noch mehr also Abfrage formulieren und weiter eine komplexe äh, Abfrage oder eine komplexe Abfrage, Abfrage mit GIS oder in GIS äh, zu formulieren und implementieren unsere Plattform. Und natürlich, wir planen noch äh, die Dienste und Prozesse selber mit Ummatik plattform integrieren lassen. Damit also können wir ein bestimmtes Szenario definieren, zum Beispiel um äh, die Mangel zu erfassen. Und den ja, Austauschprozess äh, zu automatisieren, zum Beispiel. Vor einem bestimmten Tour, vor einem bestimmte Fenster können wir also automatisch die, äh, also die Order erstellen und dann die gesamte Kette also von allein also laufen lassen. Ja, mit dieser Folie bin ich also am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herr Sreville, vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Hat jemand Fragen zu diesem Projekt? Ich habe eine Frage zum dem ja, technischen Detail, was wahrscheinlich nicht unbedingt der Schwerpunkt des Vortrags war, aber dieser BIM-Server, der ist mir halt immer noch nicht so richtig transparent, denn ich fand es sehr interessant, dass der PostgreSQL-Server daneben stand. Dieser BIM-Server, BIM das ist ja ein Server, der auf ganz viele verschiedene Dateiformate zurückgreift und äh, die dann halt in der geeigneten Art raus, rausliefert, um, um damit dann eine Standardisierung äh, auszuführen äh, oder eben Datenaustausch mit anderen Programmen äh, zu, äh, zu ermöglichen. Also... Wir haben schon verstanden, dass also wir haben ein ABI, also durch diese ABI können wir die Informationen abfragen. Wenn eine bestimmte Information fehlt, dann sollten wir diese, diese oder eine bestimmte Information ist falsch oder nicht in Form ist, dann können wir durch diese Merkmale Server äh, die richtige Information oder die richtige Definition von dieser Information äh, wiedergeben an die Modell. Wo diese Attribute gespeichert werden, das ist auch eine offene Frage. Wir können an dieser Stelle also nicht diese, diese Attribute direkt in die Modelle also speichern, sondern also momentan vielleicht, wir suchen nach einer taktischen Lösung in unserer Datenbank, vielleicht diese Information gespeichert werden. Oder eine andere. Genau. Hier gibt es noch eine Wortmeldung. Hat sich gerade erledigt, wurde Gut. mitgefragt. Hat noch jemand eine Frage? Guten Tag, hallo. Guten ähm, wird denn auf der BIM-Projekt-Erstellungsseite jetzt seitens der Softwarehersteller schon ein... Standardisiertes Datenmodell verwendet oder verwendet da jeder noch, was er gerne? Nee, also die Modelle äh, wird, äh, also zum Beispiel beim Neubau, die Modelle also, äh, exportiert äh, direkt nach die IFC-Schema. Also wir haben diese Exporter-Schnittstelle. Äh, beim Revit zum Beispiel, beim äh, Nemecheck gibt es diese Schnittstelle, aber natürlich, also die Qualität von den also Modelle ist unterschiedlich, nicht immer also, also mit Top Qualität. Manchmal also, ja, das kommt drauf an also. und auch äh, wichtiger Punkt also wie, äh, wie äh, das Modell Silber also in Revit oder in Nemetschek schon modelliert. Also, je mehr also Informationen drinnen in diesem Modell, das heißt also eine gute Qualität. Wenn was falsch modelliert, dann sicherlich das Modell bleibt falsch muss später auch genau das ist möchte noch jemand eine Frage stellen dann hätte ich noch eine Frage das Projekt ist ja jetzt in der Förderphase ja Wird also wir vier sind, fünf Jahre gefördert wir haben nie wir haben, nee, wir haben 15 Monate noch vor uns mhm. ja und hoffentlich äh, also können wir unsere Ziele also die ziele auch erreichen am Ende des Projekts Gut, für mich stellt sich dann immer die Frage bei solchen Projekten, also dass das sinnvoll ist, steht glaube ich außer Frage. Wie geht es dann weiter? Also war es das dann? Oder? Also unsere Partner in Hamburg werden diese diese äh, diese Produkte auch nutzen, um vielleicht auch äh, Herr Klimmen hat auch äh, mehr Informationen über diese Frage. Also der angesprochene Partner in Hamburg geht in BIM einen ungewöhnlichen Weg, weil er sagt, dass, dass wir danach dann die Software auch zu, als offene Software zur Verfügung stellen. Die ist noch nicht gut genug, um sie wirklich jetzt jedem zu zeigen, aber ähm, das ist das erklärte Ziel des Projektes. Und deswegen haben wir auch die Förderung und das ist im BIM-Bereich total ungewöhnlich, dass ein Unternehmen dazu bereit ist. Genau. Vielen Dank dazu. Jetzt so. nochmal die abschließende Frage, um so. das wieder rund zu machen. Äh, mit Ihren eigenen Worten, einsatz ist BIM die Revolution im Bauwesen nach der Einführung von CAD? Also für mich ja. Also gibt es keinen Zurück sehr CAD-Zeit. Wir sind also in BIM und wir machen weiter. Und um 2020, also wir haben eine Deadline von ähm, Stadt, also um die BIM und große, äh, ja, große ähm, Anträge zu erstellen. Also gibt es keine kein mehr Aufträge ohne BIM. Für große Projekte natürlich und äh, für äh, Infrastrukturprojekte. Genau. Vielen Dank, Yasin Srivil.